Wie kann ich in Lime Survey eine Datenschutzerklärung einfügen? Dazu findet sich ein Punkt hier links im Menü, Einstellungen zur Datenschutzerklärung und folgende Punkte kann man hier einstellen. Die Voreinstellung ist erstmal, dass keine Datenschutzerklärung mit Kontrollkästchen, also mit Ankreuzkästchen angezeigt wird. Man kann das ändern auf Inline-Text, dann wird also der komplette Text direkt am Anfang der Umfrage angezeigt und die Befragten müssen das dann mit einem Häkchen bestätigen. Oder man kann einen zusammenklappbaren Text machen, dass das Ganze also erstmal zusammengeklappt und kann dann weiter geöffnet werden, wenn die Befragten die Datenschutzerklärung genauer durchlesen wollen. Dann kann man hier nochmal eingeben, ob die Datenschutzerklärung auch in der Umfrage selber angezeigt werden soll, also auf den einzelnen Umfrageseiten und dasselbe auch für die Legal Notices, also sowas wie das Impressum zum Beispiel. Und dann kommen wir jetzt hier zu den eigentlichen Feldern, wo man das Ganze eintragen kann. Zunächst mal hat man hier die Möglichkeit, den Text zu ändern für die Checkbox, also den Text, der neben diesem Feld steht, den die Befragten eben dann anklicken müssen, um die Befragung durchführen zu können. Und der Standardtext ist hier folgender. Um die Umfrage zu öffnen, akzeptieren Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. Wenn man also diesen Text für die Checkboxen Ordnung findet, dann kann man den einfach so lassen und braucht hier gar nichts eintragen. Wenn man einen anderen Text haben möchte, kann man das hier eintragen. Dann hat man noch die Möglichkeit, dieses Feld für was anderes hier zu nutzen. Und zwar kann man da auch einen Link angeben, wenn man die Datenschutzerklärung eben nicht direkt hier in Lime Survey reinschreiben möchte, sondern wenn man die auf irgendeiner Website zum Beispiel hat und dann dort einen Link zu dieser Website setzen möchte. Das ist hier erklärt, wie man das Ganze macht. Da setzt man dann also hier... Punkte rein, Start Policy Link und End Policy Link und dazwischen dann eben der Link, zu dem die Befragten kommen sollen, wenn sie eben sich die Datenschutzerklärung da durchlesen möchten. Und das Ganze fügt man dann auch hier in dieses Feld ein. So, und dann kommen wir jetzt aber dahin, wo die eigentliche Datenschutzerklärung eingetragen wird, nämlich hier steht Text für Umfrage Datenschutzerklärung. Hier können Sie also dann die Datenschutzerklärung reintippen, die die Befragten dann durchlesen, bevor sie die Umfrage starten. Also das wird direkt gleich ganz am Anfang der Umfrage angezeigt. Ich gebe jetzt hier einfach mal Datenschutzerklärung ein, damit wir das dann gleich sehen, an welcher Stelle das auftaucht. Dann gibt es eine Datenschutzfehlermeldung. Das taucht dann auf, wenn die Befragten das Häkchen noch nicht gesetzt haben und versuchen, die Umfrage schon zu starten. Auch hier gebe ich jetzt einfach mal einen Text ein, so dass wir dann gleich sehen, wo das Ganze auftaucht. So sieht es also aus, wenn die Befragten jetzt eine Umfrage starten. Wir haben hier einmal den Umfragetitel, dann hier diese Information, dass eine Frage in der Umfrage drin ist. Das kann man auch ausschalten bei den Einstellungen, wenn man das nicht möchte. Und dann kommt eben direkt hier auf dieser Titelseite diese Datenschutzerklärung. Also da, wo ich gerade nur. Datenschutzerklärung Punkt Punkt Punkt eingegeben habe, da können Sie eben diesen kompletten Text dann eingeben. Und da ich jetzt diese Inline-Text-Variante gewählt habe, würde hier der komplette Text angezeigt werden. Die Alternative ist eben dieser zusammenklappbare Text. So, und jetzt muss zunächst mal das Ganze hier bestätigt werden. Okay, in der englischen Version habe ich jetzt hier diese Formulierung. Und erst wenn dieses Häkchen hier gesetzt ist, können die Befragten mit der Umfrage starten. Wenn das Häkchen nicht gesetzt ist, dann kommt eben diese Fehlermeldung, wo man dann eben auch einen eigenen Text eingeben kann, wenn man das möchte. Okay, und abschließend nochmal die Info, wie das Ganze aussieht, wenn ich hier auf den zusammenklappbaren Text gehe. Auch wieder ans Speichern denken und dann direkt in die Umfrage vorschau, um mal zu gucken, wie das Ganze dann aussieht. Okay, und man sieht jetzt, dass hier zunächst mal steht, dass die Datenschutzerklärung bitte bestätigt werden soll. Und erst, wenn man aber hier draufklickt, auf diesen Punkt, dass man die Datenschutzerklärung sich anschauen möchte, dann wird praktisch nochmal eine Box geöffnet, wo dann die komplette Datenschutzerklärung angezeigt wird, so wie man sie eben eingegeben hat. Und dann kann man entweder hier direkt auf Accept gehen, dadurch wird dann dieses Häkchen hier gesetzt, oder eben direkt das Häkchen setzen und dann mit der Umfrage starten. Soweit als kleiner Einstieg in die Datenschutzerklärung in Lime Survey. Viel Erfolg bei der Anwendung!